Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir an, wie wir die Developer-Beta von iOS 14 oder auch von iOS 15, die im Juni erscheinen wird, kriegt ohne im Developer-Programm drin zu sein. Dafür gehen wir einfach auf Safari, tippen oben Beta-Profile ein. Dann sehen wir hier betaprofiles.com, gehen wir auf diesen Link und hier sehen wir schon iPadOS oder iOS, watchOS, tvOS, macOS und HomePod OS sollte auch hier sein. Hier dann drücken wir hier einfach bei iOS nee, oder bei iPadOS hier dem welches Progr äh, Gerät ihr habt auf Download. Download Anyways. Ich muss es jetzt nicht mehr downloaden, da ich es schon drauf habe. Dann drückt ihr einfach auf Zulassen oder Downloaden, was da steht. Dann gehen wir in die Einstellungen. Gehen hier auf Allgemein oder sollte euch schon hier oben anzeigen. Sonst einfach auf Allgemein. Profile hier drauf und dann müsst ihr äh, zulassen und installieren drücken und die AGBs akzeptieren und dann sollte es gut sein, dann fragt euch, ob ihr es neu starten wollt oder nicht. Ich würde dann auf Neustart drücken und dann könnt ihr, wenn es iPad wieder startet, auf Allgemein, Software-Update und Downloaden klicken. Ja so kriegt man ganz einfach die Developer Beta, das heißt diese Webseite ist nicht illegal, er macht euch nicht strafbar. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst doch gerne ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und das war's. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao.